Herzlich Willkommen zum wunderschönen zweiten Windspiel von uns Es ähm, war in letzter Zeit ein bisschen ruhig hier auf dem Kanal Das lag einfach daran, dass wir so ein bisschen naja, Problemchen hatten mit, ein, mit unserem Namen Also die Abonnenten der ersten Stunde äh, wissen ja, dass wir vorher einen anderen Namen hatten wird jetzt alles halt noch mal ein bisschen geändert und es dauert halt, halt ein bisschen und deswegen... Entschuldigt, wir hatten halt da, dahingehend ein wenig, wenig Zeit, neue Videos zu produzieren. Das wird sich jetzt aber Schritt für Schritt in den nächsten Tagen ändern. Wir fangen erstmal an mit dem ihr Windspiel, 200 Abonnenten-Spezial. letzte Mal gab es 20 Euro. Ich habe Rico angefleht und angebettelt. Äh, diesmal gibt es äh, phänomenale 50 Euro. 50 Euro? Genau. Wer das erste Gewinnspiel kennt, da mitgemacht hat, oder das so wie du gesehen hat, weiß auf jeden Fall wie das jetzt funktioniert, weil das ist genau soweit dasselbe, der Vorgang. Den wird euch Jens aber nochmal erklären. Ansonsten, wie gesagt, diesmal geht es um satte 50 Euro. Ja, also um beim Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr einfach bloß Abonnent sein, also den Kanal abonnieren dann teilt ihr das einmal auf Whatsapp oder Facebook und macht einen Screenshot davon und schickt den auf unsere neue E-Mail-Adresse ist jetzt nicht mehr die alte, ist jetzt eine neue, die steht hier unten eingeblendet genau, dann kommt er halt in den Lostopf ähm, 14 Tage? ja, können wir machen, 14 Tage 14 Tage Zeit also das Verlosungsvideo drehen wir dann am 13.09. und am 14.09. wird es dann veröffentlicht also, nur E-Mails schicken bis zum 13.09. Alles andere, was danach kommt, macht ja keinen Sinn, fällt runter. 13.09 Uhrzeit? Ja, 14 Uhr. 14 Uhr. Genau, bis dahin, habt ihr da Zeit. Also wisst ihr Bescheid. Und vielen Dank von uns beiden äh, an die ganzen Abonnenten und an die... Ähm die noch keine Abonnenten sind, aber uns rege äh, Kommentare schicken und auch äh, konstruktive Kritik geben. finde ich super und äh, auch uns nochmal sagen, äh, Jungs, pass auf, guckt euch das mal, an, könnt ihr das testen und so weiter. Äh, das erleichtert äh, uns natürlich die Sache immens und uns freut es natürlich auch, dass wir dementsprechend noch Feedback bekommen. Ne? Ich meine, äh, wenn euch das äh, die Videos gefallen und so, klar, äh, schreibt hin, ja, dass es super ist, wenn, wenn, wenn ihr sagt, dass es scheiße oder... Uh, euch gefällt da irgendwas nicht mit drinnen, was man auch verbessern könnte, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Genau, zum Schluss bleibt uns nur noch zu sagen, aber vielen Dank an die 200 Abonnenten. Jetzt sind es mittlerweile wahrscheinlich 208 oder 207. Und das nächste Special gibt es dann aber erst bei 500 Abonnenten. Also fleißig teilen Leute, umso schneller wir die 500 äh, Abonnenten haben, umso... Schneller können wir hier auch wieder ein Gewinnspiel machen. Ganz genau. Und dann geht es nicht mehr um 50 Euro, sondern dann wird das auf jeden Fall mehr sein. Also, haltet euch ran. Genau, könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich wieder rumbetteln werde, damit Rico ein bisschen locker macht. Ja, ja. schauen wir mal, was denn dabei rauskommt. Ne? Einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal und vor allem toi toi toi beim Gewinnspiel. Ja? Viel Glück an alle, wir drücken genau. jeden von euch die Daumen. Ja, also ja. bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ach nee. Ansonsten? Ansonsten, wünschen wir euch noch, noch mal herzlichen Dank für die äh, rege Teilnahme. Vielen Dank auch für die ganze... Äh, <lacht> Äh, bis zum